Ich hab gedacht, dass ich damit noch nie zu tun hatte, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja, da fallen mir doch schon Momente ein, in denen ich mitbekommen habe, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja, Im Alltagstrott fällt dir vielleicht was auf, aber dann muss man weitermachen und es fällt wieder aus dem Kopf. Also, man bemerkt schon, wenn jemand sehr ängstlich ist oder, oder schreckhaft und denkt sich seinen Teil. Es wird aber auch in der Ausbildung nicht darüber gesprochen. Als ob es das einfach nicht gäbe. Das eine Mal sind mir Griffspuren am Arm aufgefallen. Man konnte alle fünf Finger sehen. Sie hat gesagt, seit ihr Mann dement ist, packt er sie immer und schüttelt sie. Wenn die Frau bei uns ist, ruft immer der Ehemann an und will wissen, ob sie auch wirklich da ist. Da kontrolliert er sie richtig. Eine Patientin hat mir erzählt, dass sie nach der Geburt des Kindes wieder arbeiten gehen wollte. Ihr Mann lässt sie aber nicht und sie darf sich auch nicht mal mehr mit Freundinnen treffen. Ich bin da mit einem sehr unguten Gefühl rausgegangen. Na, bei häuslicher Gewalt, da denkt man ja erstmal an das Übliche. Schlagen oder Schubsen. Aber steckt ja viel mehr dahinter. Auch schlimme Beschimpfungen sind ja auch schon Gewalt. Was sage ich denn dann? Mir ist da was aufgefallen? Klingt das nicht komisch? Ich will ihr ja nicht das Gefühl geben, ich hab dich erwischt. Wenn ich falsch liege, kann ich ja immer noch sagen, sorry, tut mir leid, war ein Missverständnis. Ich hab's ja nur gut gemeint. Also ich freue mich immer, wenn ich Leute bestärken kann, sich zu öffnen. Man hört manchmal richtig den Stein vom Herzen plumpsen. Habe ich überhaupt Zeit für Sonja? Sprich, da draußen erwarten ja schon die Nächsten. Und wie weit kann ich überhaupt gehen? Ich meine, ich bin ja keine Psychologin. Also, ich würde mich erstmal sortieren und auch mit meinem Team darüber sprechen, damit ich mit der Entscheidung nicht alleine bleibe. Eigentlich müsste es in unseren Berufen Aufklärung geben, damit man in der Situation weniger hilflos ist. Ich habe mal bei einer Kundin gedacht, da ist was nicht in Ordnung. Da muss man doch eingreifen. Hab mich aber nicht getraut. Das ist jetzt schon Jahre her und ich denke immer noch daran. Ja, manchmal sind die Hürden hoch. Man hat Angst, jemanden zu verprellen oder als Kundin zu verlieren. Aber hätten wir was gemacht, dann hätte ihr vielleicht geholfen. Wenn ich etwas in der Hand habe, die Nummer vom Frauenhaus oder der Beratungsstelle, kann ich ihr das als Angebot geben. Sie muss nichts dazu sagen, sie kann es einfach mitnehmen. Also mir hilft total, einen Fahrplan zu haben. Dann weiß ich, was ich tun kann.